habe ich ja wirklich gesagt, wir machen jetzt wieder hiermit weiter und wer hätte es gedacht, es wird wieder nichts, denn wir haben News bekommen. Ihr habt es eventuell mitbekommen. Es gibt News bezüglich einer Jurassic World Fortsetzung. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich habe das Ganze auf Instagram mal gepostet. Gestern oder heute auch erst. Ne, gestern war es. Es ist so eine News, die an sich ja schon geil ist. Ich habe sogar, Moment, ich habe ja was gemacht. Ich habe was gemacht, was ich noch nie gemacht habe, seit ich, ähm, seit ich hier Twitch überhaupt irgendwas live mache. Hallo aus Frankfurt, servus auch, hallo aus Nähe von Frankfurt. Ähm, ich habe mir Bilder rausgesucht, die ich jetzt benutzen kann, um euch das zu erzählen, was ich erzählen will. Nicht erschrecken, ich habe hier ganz kurz mal ein Gesicht für euch. So. Wir haben jetzt hier dieses Bild. Da mag man erstmal meinen, gut... Es gab jetzt ja die letzte Zeit, ich glaube sogar während Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist, gab es ja immer wieder so Gerüchte, ey, danach kommt jetzt die Jurassic-Era und was da nicht alles geplant wäre und so ein Kram und bla bla bla. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Jetzt hat sich allerdings auch Colin Trevorrow dazu geäußert, wie es mit dem ganzen Jurassic-Lumbach weitergeht. Eine der Aussagen ist gewesen, Jurassic World Dominion ist ein Sprungbrett für ein neues Franchise. Also hier wird wirklich von einem neuen Franchise gesprochen. Ich gehe davon aus, er meint allerdings, ey, um, Jurassic geht in irgendeiner Form weiter. Nur eben weder Jurassic Park noch Jurassic World, sondern Jurassic Part oder irgend sowas in der Art. Wird auf jeden Fall weitergehen. Um, hat er ganz klar dazu gesagt. Das Ding ist, können wir mal ganz kurz nochmal, wir müssen das nochmal machen. Wer von euch hier im Chat findet einen Jurassic World Dominion? Wir machen mal so, gebt dem mal eine Note, dem Film. Jurassic World Dominion, mal bitte eine Note geben. Ganz ehrlich. Ich liebe Dominion, eine 2+, eine 2, 1, äh, 3... Äh, ah, okay, gut. Dann ist es für euch vielleicht gar nicht mal so das Problem. 2,75, da nimmt jemand sehr genau. 5+, da gehe ich eher schon mit ähm, in die Richtung. Es ist jetzt auch viel Geschwätz. Und im Endeffekt will ich damit nur sagen, dass dieser Mann hier, Colin ähm, Trevorrow, wird der Kevin Feige des... Jurassic Universe werden. Wie findet ihr das? Colin Trevorrow ist der Mann, nur als Beispiel, der uns auch Jurassic World 1 gebracht hat, ja. Für die, die ihn mögen, der aber auch uns Jurassic World Dominion gebracht hat. Es ist der Mann, der... Es ist der Mann, der... Zum Beispiel auch den Fans die Schuld gegeben hat, dass Dominion nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Dominion war erfolgreich gewesen, gar keine Frage. Aber eine der größten Kritiken ist ja immer noch gewesen, dass die Werbekampagne auf etwas anderes hingewiesen hat, als es dann zum Ende wirklich gewesen ist. Trevor's Aussage ist gewesen, ja, er kann irgendwo nachvollziehen, warum die Zuschauer das nicht ganz verstanden haben mit der Werbekampagne. Ist schon eine ziemlich dumme Aussage, weil ich denke mir halt, was soll ich daran falsch verstanden haben, du Pfeife? Also wirklich, dieser Mann ist mir persönlich, ich habe mich mit ihm aber auch ein bisschen mehr beschäftigt, mitunter einer der größten Unsympathen in ganz Hollywood. Dazu gehören auch noch ähm, Menschen wie zum Beispiel Michael Bay. Das ist so eine Schublade, wo ich die einfach reinkehre. Das sind Leute, die machen keine Filme, die machen Produkte für die Massen. Und wenn diese Massenprodukte nicht so gut ankommen, wie das gewünscht ja ist, dann sind die Fans dran schuld. Das ist genauso eine Art von Mensch. Und der hat jetzt eben die Hand über dem... Neun. Es ist noch nicht angekündigt, dass es ein Universum wird, aber er hat eben gemeint, dass Jurassic World Dominion war lediglich das Sprungbrett für ein neues Franchise und er weiß halt nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass das und das so sein sollte. Unter anderem, warum es hiermit viel, äh, fertig sein sollte, warum es äh, das Finale sein sollte, hat er nicht verstanden. Er hätte ja immer nur gesagt, damit endet die Geschichte von Dr. Alan Grant und Co. und, und Owen. Was nicht stimmt, auf dem Logo steht ganz groß drauf, im Werbeposter, The Great Conclusion of the Jurassic Saga steht vorne mit drauf. Und so eine Art von Mann ist das eben. Also er macht Fehler, er geht so ein bisschen in die Richtung, ich mache mehr Werbespot-Filme. Michael Bay ist da noch ein bisschen krasser, aber so in die Richtung geht er auch schon. Und wenn irgendwas nicht so stimmt wie er es hätte, sind wir als Zuschauer dran schuld. Finde ich, weiß ich nicht. Das Ding ist aber. Warum er überhaupt dazu jetzt auserkoren wurde, das neue Jurassic-Franchise zu eröffnen, er hat über alle drei Jurassic-World-Filme die Hand gehabt. Also er hat das Drehbuch, glaube ich, in allen Teilen mitgeschrieben. Im ersten war er bei der Regie mit drin, im zweiten hat er auf jeden Fall das Drehbuch mitgeschrieben. Da war ja J.A. Bayona und im letzten war eben auch er dann der Regisseur und Drehbuchautor. Dominion bekommt von mir schon Pluspunkte wegen Maisie. Ist da jemand verliebt, ja? Maisie, die Story von Maisie fand ich auch ganz geil. Ey, Jurassic World Dominion, die Geschichte, die passt doch irgendwo. Die Prämisse ist ja in Ordnung. Aber dieses lieblose Hingerotze dieser Geschichte, das stört mich doch so sehr. Ich kritisiere doch nie die Geschichte, glaube ich. Ich sage sogar immer, ey, ich finde die, ähm, die Hybriden finde ich eine geile Idee. Dass Owen die Velociraptoren zähmen kann, habe ich auch noch nie angekreidet. Und die Art und Weise, wie es aber eben dargestellt wird, wie diese Sachen im Film behandelt werden, das ist eben so ein bisschen das Hingerotzte. Und das macht eben dieser Mann hier, der sich halt sagt, es ähm, muss für die Massen stimmen. Und wenn es halt eben nicht passt, dann seid ihr dran schuld als Zuschauer. Ich mag Jurassic World 2 gar nicht. Ich mag den inzwischen ein bisschen mehr. Weil hast du, hier hast du halt noch einen Fokus zum Beispiel auf, einem, auf einer Hauptkreatur. Das ist der Indoraptor. In Dominion hast du keinen Fokus auf irgendeinen Saurier. Da hast du ja nur... Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Kennt ihr Pokémon Snap, das Spiel? wo ihr in diesem Fahrzeug durch die Gegend fahrt und dann ploppt immer mal so ein Pokémon auf und ihr könnt es fotografieren. Das ist Jurassic World Dominion für mich. Ich fand alle Hybriden blöd. Ja, okay, gut. Dann ist Jurassic World aber auch nicht so dein, dein Ding wahrscheinlich, ne? Weil, ja, Jurassic World ist ja das, ist das Grund... Konzept ist ja um Hybriden. Ich hatte auch keine Erwartungen an den Film, deswegen war ich ein bisschen positiv zum Film gestimmt am Ende. Das ist doch aber gut. Das ist, ja, ich sage auch immer, ey, ich habe da auf jeden Fall so viele Erwartungen gehabt. Ich bin da ja reingegangen und habe die Erwartungen mitgenommen, die, und das muss ich fairerweise auch sagen, die Colin Trevorrow mir präsentiert hat. The Great Conclusion, die Epic Conclusion of the Jurassic Saga. Nicht auf the Jurassic Park and World of the Jurassic Saga. War gelogen, jetzt bekommen wir Jurassic, wie es auch immer jetzt heißen wird. Ähm, wir haben jetzt eine Welt, in der wir erfahren, wie es ist, mit Saurian zusammenzuleben. In den ersten fünf Minuten ist das schon richtig, aber das hat er nicht versprochen. Also da ist... Ich glaube, dass die Erwartung... Ich bin nicht ohne Grund mit so hohen Erwartungen da reingegangen. Bin ganz ehrlich, man soll niemanden verurteilen von, von seiner Machart her. Aber so was ich mir jetzt auch von ihm reingezogen habe, von von Interviews, von Aussagen und ich denke mir, ey, ah Mann, Jurassic Park ist so mit Herr der Ringe wahrscheinlich mein Lieblingsfranchise und dann bekommt so ein Michael Bay für Arme diese gesamte Reihe in die Hand. Das ist einfach wirklich traurig. Es gibt so viele Regisseure da draußen. Aber ich denke mal, das wird auch kein Zufall gewesen sein, dass er hier rangekommen ist, weil wenn er, ähnlich wie auch Michael Bay, das weiß ich jetzt aber nicht, ähm, auch vorher in der Werbe Werbebranche gearbeitet hat, weiß der Kerl, wie man Filme vermarktet. Hat er ja auch gemacht, ne, Jurassic World Dominion wurde ja vermarktet wie... Ach du, was weiß ich nicht was, ey, als wäre das jetzt hier die, der krasseste Film, das sagen sie alle, ich weiß. Aber nochmal, das große Finale war einfach gelogen. Wir sehen ähm, eine Geschichte einer Welt von Dinosauriern, war gelogen. Wir bekommen einen Mystery-Thriller oder einen Wissenschafts-Thriller, war gelogen. Das ist so ein Fall, wo das Studio wirklich mehr eingreifen sollte. Ich hasse es in der Regel, wenn das Studio irgendwo reinredet, Beste Beispiel ist ja Zack Snyder's Justice League gewesen. Ähm, das kann draus werden, wenn das Studio die Schnauze hält. Aber hier ist es jetzt so ein Fall, wo das Studio vielleicht mal sagen sollte, ey hier, Colin... Colin... Hast du... Also... Nee, Colin. Das machen wir mal anders. Ich mag alles von Jurassic und wenn neuer Content kommt, würde ich mich riesig freuen. Du, ich bin gespannt drauf, sag ich mal so. Ich freue mich natürlich auch. Ich weiß, ich bin so ein richtiger Jurassic World Dominion Cringe geworden. Aber der Film wird für mich nicht besser, je öfter ich ihn sehe. Und ähm, eventuell sehe ich ihn heute sogar nochmal. So, das ist aber nicht das Einzige. Dass, also hier, Colin, wird der neue Kevin Feige des Jurassic-Verse werden, wie auch immer das Ganze heißt. Da hat nämlich auch dann Filmzeugs drüber berichtet. Ähm, das war quasi die Aussage von Trevorrow, dass es hier nur eine Basis gelegt wurde. Das heißt... Jurassic World Dominion, wenn wir seine Aussage für volle Münze nehmen, dass hier nur ein Grundstein gelegt wurde, war das ganz bewusste Marketingtäuschung gewesen, uns zu erzählen, dass hier das große Finale kommt. Denn das Jurassic-Franchise wird laut Gerüchten, die sich gerade immer mehr tummeln, nicht nur Geschichten während diesen Filmen, die wir schon kennen, beinhalten, sondern eben auch Fortsetzungen. Sehr wahrscheinlich eine Trilogie. Was haben wir noch? Ich habe ich hab vor ewig langer Zeit, habe ich mal mit euch über dieses Bild hier gesprochen. Dieses Bild ähm, ist fanmade, das ist nicht echt, dieses Bild gibt es so nicht. Das hat jemand gebastelt, weil er sich dachte, ah lustig, guck mal, Jurassic World geht weiter. Das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir etwas in dieser Art bekommen werden. Ich habe das Bild auch nochmal ein bisschen größer. Kann man das jetzt so erkennen? Wenn nicht, mache ich es auch gerne mal auf, komplett auf Vollbild, wenn ihr das wollt. Das ist jetzt eine sehr wahrscheinliche, das ist falsch, da ist das Bild, das ist eine sehr wahrscheinliche, das kann, das wird so ähnlich kommen. Ähm, ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwas mit Avengers-ähnlicher Struktur bekommen werden. Man sieht jetzt irgendwie hier ganz viele Einzelfilme und Einzelabenteuer und dann am Ende kommen dann nochmal drei neue Jurassic World Filme. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube mehr, dass wir einzeln, also ein, alleinstehende Filme bekommen werden, die jetzt und eben auch Serien... Die jetzt während dem ganzen, was wir schon kennen spielen, sage ich jetzt mal, es kann einen Film geben oder auch eine Serie, die während Jurassic Park einspielt, Nur aus der Sicht von einem Mitarbeiter des Parks oder irgend sowas. Das werden wir dann nach und nach wohl vermehrt bekommen. Und ähm, über, diese Trilogie, ähm, über diese Trilogie, die jetzt hier drin steht, da wurde halt noch nichts drüber gesagt. Der, äh, der zweite Titel auf diesem Bild ist Hammond. Hammond wurde auch schon öfter genannt in bestimmten Artikeln. Soweit ich es verstanden habe, hat er auch, es war nicht Trevorrow, es war jemand anderes gewesen von den Produzenten von Jurassic World Dominion. Der hat wohl gemeint, dass es ein Interesse daran geben wird, John Hammonds Vergangenheit mehr zu beleuchten. Also das wird wohl kommen, schätze ich mal. Das wird nicht einfach so in den Raum geschmissen worden sein. Das sind auch eigentlich ganz geile News im Endeffekt, oder? Ich meine, ich mag Dominion nicht, aber ich habe irgendwie auch ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe halt wirklich nur, dass das nichts ...so lieblos hingerotzt wird, wie, wie für meinen Geschmack eben Jurassic World Dominion. Auch ein YouTuber aus den USA, der hat irgendwie gesagt, der Mann ist halt kein Visionär. Das ist so ein Typ, der entwickelt keine Produkte, der steht nur an dem, an dem, am Fließband und drückt immer wieder auf denselben Knopf drauf. Und das ist das, was er auch wirklich macht, meiner Meinung nach. Auch, ich mag Jurassic World 1 doch irgendwo, aber auch das, warum muss der Film irgendwie im ganzen Entfernten eine Kopie von dem sein, was wir schon kennen? Weil, ähnlich wie auch bei Star Wars, man weiß hier durch analytische Fähigkeiten und es gibt auch wie auf YouTube Analytics. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch bei mir sehen, welche Videos bei euch wie gut ankommen und kann sogar eure Suchbegriffe herausfinden. Das ist kein Scheiß. Ich kann gucken, was auf YouTube am häufigsten gesucht wird und demnach könnte ich meine Videos da reinrotzen. Das werden die auch in Hollywood haben. Hundertprozentig werden die es auch in Hollywood haben. Und dann bekommen die auf einmal mit, ey... Uh, Fast and Furious finden alle geil. Uh, was gibt's noch? Uh, Mission Impossible finden auch alle geil. Dinos mögen alle. Ja, was machen wir denn jetzt? Knallen wir das einfach alles zusammen. Ich hoffe halt nicht, dass ich damit recht behalte. Ich fühle mich jetzt beobachtet. Ja gut, was du alles für Suchbegriffe eingibst, das verrate ich jetzt hier nicht. Ich sehe nicht, was jeder Einzelne eingibt. Ich sehe eben nur in so einer Liste. Kann ich euch auch mal zeigen, das ist jetzt kein großes Geheimnis. kann ja jeder, der auf YouTube irgendwie unterwegs ist. Ähm... Um, ich habe so eine Liste, da kann ich eben sehen, was am meisten äh, gesucht wird von meinen, von meinen Zuschauern. Ich hätte mich auch gefreut, oder ich habe mich auch gefreut, dass Jurassic Park fortgesetzt wird. Auf jeden Fall. Aber die machen doch immer diese Nummer sicher. Man geht immer auf Nummer sicher. Weil wenn die Zuschauer enttäuscht sein könnten, dann ist das Geschrei ganz groß. Ist auch von uns die Schuld als Zuschauer. ne? Wie gesagt, ey, Jurassic World Dominion sage ich immer noch, fühle ich mich irgendwo gerechtfertigt, das zu kritisieren weil mir da einfach was ganz anderes versprochen wurde, als ich im Endeffekt bekommen habe. Ich habe heute erst ein Video aufgenommen mit der lieben äh, Jessie vom Kanal Little Red Rum. Da quatschen wir... Morgen kommt das Video? nee, am, am Montag kommt das Video, sorry. Da quatschen wir über die über unsere Top-Tode aus Jurassic World. Quatsch. Aus äh, The Walking Dead. Das vermische ich hier schon alles. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Es war gar nicht mal so undumm gewesen. Nee, ich komme nicht mehr drauf, dann war es auch nicht so wichtig. Egal. Mit Darius und so, es muss nicht unbedingt animiert sein. Ich finde, dann macht von mir aus die Serien, Animationsserien bin ich cool mit. Aber die Filme könnt ihr doch ruhig real life machen. Real life Filme, aus der Sicht mal von, von Personen mit einem ganz stupiden Background. Ja, wir haben jetzt hier wieder in Jurassic World Dominion, haben wir die eine, die den Park leitet. Hier die Claire Dearing, die auch wieder mitten in dem Park involviert ist. Dann haben wir Owen Grady, der Navy SEAL ist und Saurier trainieren kann. Die sind schon wieder von den, Grund, von den Grundzügen her viel zu krass direkt am Anfang an, von Anfang an. Und mir hat mal, ich habe ja mal einen Aufruf gemacht, wo ich das Buch hier verlost habe: Jurassic Park von Michael Crichton. Haben mir ganz viele von euch ähm, Geschichten geschickt. Das war ja die Aufgabe gewesen, aus dem Jurassic-Universum. Einfach mal so Geschichten, die ihr euch selber ausgedacht habt. Da war so viel geiles Zeug mit dabei. Ich muss. Ich, das ist eine Sache, die ich wirklich mal machen kann. Die alle mal rausfischen. Ich hoffe, ich finde die auch wirklich alle, wenn irgendeine da nicht auftaucht, nicht böse sein. Und dann lese ich die mal hier live im nächsten Livestream vor. Das sind Geschichten, die habt ihr euch ausgedacht. Und die sind so viel besser als alles, was Jurassic World uns gezeigt hat. Eine Geschichte war irgendwie mit einem Farmer gewesen, der... Ähm, zusammen mit seiner Tochter war es, meine ich, überleben muss und deswegen haben die halt dann ganz viel dazu tun, weil die Pharmaindustrie eben auch so ein bisschen vor die Hunde geht und auf einmal tauchen auch noch Saurier auf und fressen ihm auch noch das Zeug weg. Und er hat halt eine Alltagssituation dann beschrieben von einem Farmer in einer Welt mit Dinosauriern. Finde ich geil. Einfach eine Serie, die solche Shorts von mir aus, so Short-Episoden zeigt. Da kannst du sehr viel draus machen. Was soll denn jetzt noch passieren als nächstes? Was soll denn jetzt noch in der neuen Trilogie irgendwie vorkommen? Ich meine, wenn die schon sagen, wir machen auf jeden Fall einen Film über Hammond oder das Interesse ist, da einen Film über Hammond zu machen, haben sie ja wohl nicht allzu viele Ideen. Ja, ich dachte jetzt nicht an den Dino-Tracker, ich dachte jetzt mehr an so Sachen wie ähm, diese Star-Wars-Kurzfilme, die es auf, auf Disney Plus gegeben hat. Oder äh, Law of Death and Robots, wenn ihr das kennt. Das sind teilweise einfach Kurzgeschichten auf Netflix, die gehen manchmal auch nur fünf Minuten. So wie das, was wir letztes geschaut haben, ähm, diese Kurzfilme mit Dinosaurier, sowas eben einfach. Auch wenn ich es jetzt hier gerade sehe, ne, diese atroci die sehen ja schon ziemlich geil aus vom Design her. Die haben sogar Namen bekommen. Was haben die für eine Aufgabe gehabt? Die waren für zwei Minuten, glaube ich, da. Ne? Zwei Minuten sind sie Chris daher gerannt. Ja, also wie gesagt, ich bin da gespannt, was damit passiert. Ich hasse es generell, wenn jemand meint, er müsste Universen aufbauen, weil das hat Marvel gemacht, weil es für Marvel auch Sinn ergeben hat. Und dann hat es versucht, jeder versucht zu machen. Und das ist manchmal eben nicht so gut. Weiß nicht, ob ich es brauche, zu erfahren, wie John Hammond den Park gebaut hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich würde es am meisten feiern, wenn sie eine 1 zu 1 verfilmung von dem Buch. Das werden sie auf gar keinen Fall machen. Das haben sie auch schon gesagt, weil sie dann nämlich sich mit Steven Spielberg messen müssten. Und da haben wir es doch einfach schon wieder. Was ist denn das für eine Aussage? Ich mache keinen Remake von Teil 1, weil ich mich sonst mit Steven Spielberg äh, messen müsste. Es wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Steven Spielberg ist ein Meister des Films, den wirst du nicht toppen können. Aber man versucht es ja auch nicht mal. Man geht auf Nummer sicher. Das, was ich eben gerade gesagt habe. Man geht auf Nummer sicher ähm, und schaut, was halt gerade gut ankommt. Und das ist Marvel. Deswegen machen wir ein Universum am besten auf mit Serien und, und Filmen und am besten auch einen eigenen Streaming, äh, Streaming-Dienst. Universal Plus oder Minus oder geteilt durch. Und... Mission Impossible ist noch geil und Fast and Furious und dann packen wir das alles zusammen. Das kommt jetzt so. Es fühlt sich zumindest so an. Das gleiche haben wir auch bei Godzilla. Godzilla vs. Kong ist der Film, wo ich sage, der, der tritt so aus der Reihe und der ist so typisch, so typisch, der will jeden ansprechen. Deswegen mochte ich den nicht so sehr wie die anderen beiden. Der wird jetzt das nächste Monsterverse übernehmen, denn auch Godzilla bekommt ein Universum aufgebaut. Der Regisseur von Godzilla vs. Kong. Es ist kein Zufall, dass das alles so passiert. Das ist, das ist halt Marketing. Ich, klar wollen die Geld haben. Ey, Hollywood gehört zu einem Riesenteil. Teil. Das ist ja ein, Riesen, ein Riesengeschäft, was da abgeht. Aber das war es irgendwie auch schon immer, meine ich. Es gibt immer noch Regisseure. Hier der, der ist der Typ, der Avatar dreht, der, wo jetzt Avatar 2 rauskommt, The Way of Water. James Cameron. Der lässt sich einfach mal über zehn Jahre Zeit für seinen Film. Ist ein bisschen viel, aber da sage ich halt, ja. So, da, da steckt was dahinter. Monsterverse, das kommt, das ist bestätigt. Und dass ein neues Franchise von Jurassic kommt, das ist auch bestätigt. Und da kannst du mal so einen drauf lassen, dass das ein Universum wird. Da kannst du wirklich einen drauf lassen. Und dann werden wir Sachen bekommen wie John Hammond und dann wird er neu gecastet. Und dann erfahren wir, warum er Hammond mit Nachnamen heißt. Und ach, was weiß ich, ey. Was ist Colin Trevorrow, der Adam Winger des Jurassic Wars? Der Panda-Mann, servus, schön, dass du da bist. Ja, genau so ist es, so ist es. Es wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn mehr Serien oder Filme zu, oh Gott, zu drehen. Es geht ja nur noch um Geld. Es ist logisch, dass das Geld, was du ausgibst, schon mindestens wieder reinkommen soll. Und dann zählt es ja auch noch als Flop. Finde ich, das verstehe ich auch. Der Film muss natürlich Gewinn abschmeißen. Ne? Man kann trotzdem auch versuchen, sich irgendwie Mühe zu machen dabei. Und ich habe es noch nicht gesehen. Wir kennen das noch nicht, das Ding da. Das ist ja noch nicht mal offiziell. Also man war, es wurde eben nur gesagt, dass ich mache das Bild jetzt mal weg, bevor jetzt hier falsche Ideen aufkommen. Warte mal. Es wurde eben nur gesagt, dass Jurassic World Dominion war nur ein Sprungbrett für ein neues Franchise. Es wird auf jeden Fall kommen. Äh, Colin Trevorrow wird auf jeden Fall das Mastermind dahinter werden. Und ein Interesse an einem John Hammond, Hammond Prequel ist gedacht. Ja, dass da ein Universe rauskommt, das denke ich mir einfach mal so. Ja genau, Colin als Mastermind, das ist richtig. Das ist der gleiche Typ, der vergessen hat, dass der Mosasaurus in der Mitte von der Insel sein Gehege hat und keine Öffnung zum Meer und deswegen einfach eine andere Karte gemalt hat irgendwann. Und gesagt, das ist jetzt die offizielle Karte. Alles andere ist jetzt Quatsch. Das ist dieses Mastermind dahinter. Der hat es nicht mal geschafft, Jurassic World 1 und 2 zu planen. Aber anscheinend wollen das ja auch die meisten so. Viele finden Jurassic World geil. Ähm, Jurassic World Dominion... Weil da eben einfach dann die Aussage kommt, da sind halt Dinosaurier, das wollte ich sehen. Wenn das deine einzige Intention ist, um da in so einen Jurassic-Film reinzugehen, ins Kino, dann bist du auf jeden Fall bedient. Wir bleiben mal hier im Notensystem. Was sagt ihr? Erstmal, was sagt ihr dazu, dass Jurassic fortgesetzt wird? Gibt mal eine Note von 1 bis 6. 1 ist wie immer gut und 6 ist wie immer klasse, machst du nochmal. Also auch eher so mittelmäßig. <lacht> 3 habe Angst davor, Es geht mir genauso, habe ich auch. Ich freue mich, aber ich habe Angst davor. 3 plus bis, äh, 4 plus bis 3 minus. 3. Okay, dann jetzt die nächste Frage. Wieder im selben Notensystem. Was haltet ihr von einem Universum in Form von Marvel? Nur eben jetzt mit Jurassic Park. Gibt es doch irgendwie schon... Ähm, ja, nee, noch nicht wirklich. Das ist noch kein Universum, was wir jetzt haben. Du hast immer noch eine Timeline, die du irgendwie abspielen kannst. Gut, die Serie spielt ja irgendwie auch noch parallel zu Jurassic World oder sowas. Aber mit Universum meine ich wirklich, dass du du kannst zum Beispiel in der John Hammond Serie eine neue Figur einfügen. Und dann gibt es von dieser neuen Figur nochmal eine eigene Abgrenzung. Dass du wie so ein Mindmap hast, wovon ganz viele Projekte abhängen. Die können theoretisch einfach auch dann eine, eine Serie über den Moskito machen, der den T-Rex gestochen hat. Also da kann wirklich alles jetzt passieren. Es kann eine Serie oder ein Film über den Anwalt kommen, über Gennaro kommen. Es kann, es können sogar Filme kommen, die vor dem Jurassic Park spielt, wo einfach noch kein Saurier erschaffen wurde. Wo wir noch sehen wie John Hammond die Idee plant und alles drum und dran. Das ist ein Universum. Was wir jetzt haben, ist, einfach, ist schon so der Anfang von einem Universum. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt mit der Serie und mit Jurassic World Dominion so zwei Sachen abgecheckt haben. Erstmal passen oder gefallen den Zuschauern Parallelgeschichten. Mit der Serie, die Antwort ist ja gewesen und ge was wollen denn die Zuschauer für eine Richtung an Film haben anscheinend Dinos und Action und Geballe, ja und das haben sie jetzt bestätigt und jetzt kommt auf einmal dann die, die Bestätigung ja, Jurassic Park geht auf jeden Fall weiter oder Jurassic, wie es auch immer heißt in dem Bild war glaube ich sogar Jurassic Era eingetragen ähm, kann auch sein, dass das so heißen wird ich weiß es halt nicht ja, hätte man doch einfach auch Jurassic World 4 draus machen können, oder nicht? Ja, ey, hier, was Chris Mix schreibt, das kann tatsächlich passieren. Ein Film über den Jurassic Park San Diego, das kann kommen. Ohne Scheiß, genau sowas ist das dann. Jeden Bullshit in Film oder Serie verwandeln. Jeden Gedankengang, den wir uns als Zuschauer auch selber machen könnten, einfach vorwegzunehmen und selbst zu erklären. Das ist genau der Hintergrund. Das wird, äh, das ist ein Universum dann, ja. Bei Marvel geht es. Bei Marvel funktioniert das irgendwie. Da haben wir so viele verschiedene Helden, die ja quasi auch alle im Mittelpunkt stehen. Jurassic weiß ich es halt nicht. Ey, da, ich, da muss eine Idee dahinter stecken. Vielleicht haben sie auch ein obergeiles Konzept, das sie jetzt dann die nächsten Tage veröffentlichen werden und da sagen wir alle, ey, richtig cool. Ich weiß es nicht. Aber die können jetzt auch einfach so ganz viele Sachen beheben. Es könnte einfach noch einen Film über Biosyn geben, als Beispiel, der irgendwie nach Jurassic Park 1 spielt oder auch währenddessen, nachdem Dutchson. Dennis Nedry die Dose gegeben hat und dann zwitscht dann das Szenario um auf Louis Dutton. Und sehen wir in dem Film, wie Biosyn letztendlich so mächtig wurde wie am Ende von Jurassic World Dominion. Das wäre wieder ein positiver Aspekt. Da hätte man wieder was, wo man sagen könnte, okay, jetzt wird hier wenigstens der Bösewicht ein bisschen aufgebaut, auch wenn es nachträglich ist. Das geht ja auch sowas. Es ist ja nicht alles schlecht daran. Man muss aber halt auch Ideen haben und nicht nur, ja Leute rennen halt eh rein. Marvel ist so geworden inzwischen. Leute, gucken sich's eh an. Scheiß doch drauf. Vor 4 sollen wir CGI fertig machen? Was Was CGI fertig machen? Hau das Ding raus. Leute gucken doch eh. Wir reden doch eh ins Kino. Und das passiert's Und das merkt sich Hollywood. Das ist kein Scheiß. Das ist auch kein Gemecker oder kein Gerante. Der Hollywood merkt sich schon. Was können wir uns erlauben und was nicht? Wenn die halt merken, ey, Leute gucken das doch eh. Äh, warum soll man dann irgendwie noch Geld reinstecken für, für geiles CGI und Requisiten und sowas? Wird doch eh geguckt. Wie fändest du einen Jurassic-Horrorfilm? Geil. Ist ja genau das, das, das wäre sowas hier. Das wäre auf jeden Fall ein Film ab 18, das Buch von Michael Crichton. Da werden Kinder gefressen, Babys, mit das Gesicht rausgerissen. Ist vielleicht ein bisschen krass, auch für einen Horrorfilm. Aber das, das wäre äh, verfilmt, wäre das ein Horrorfilm. Gehen sie aber nicht ran, weil sie meinen, dass sie sich dann mit, äh, mit, mit Steven Spielberg messen müssten. Was auch der Fall wäre irgendwo, natürlich, aber jeder Film, der jetzt rauskommt aus der Jurassic-Ära, jeder Film wird jetzt zu hören bekommen, aber Jurassic Park war geiler. Ist einfach so. Dann kannst du auch ein Remake machen. Hollywood erlaubt sich einiges. Ey, den meisten muss es aber doch wohl gefallen. Ich gehöre dazu einer Minderheit, die das einfach, der das einfach nicht passt, glaube ich. Sonst würden die das ja nicht machen. Das Projekt muss nicht doof werden. Das stimmt. Mit diesem Master Regisseur bin und bleibe ich skeptisch. Ja, ey, ich hoffe immer noch, dass da vielleicht das Studio dem mal irgendwie in die Eier tritt und sagt, hier, pass mal auf. Ne, guck mal, was du einfach machst. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Ey, Kevin Feige hat das super geil hinbekommen. Ich finde, äh, diese ganze Marvel-Phase bis zum Thanos-Film, bis Endgame, hat super geil funktioniert. Gab es auch Auf- und Abs, ne? Captain Marvel war jetzt mehr so, ah, gut, war halt, was weiß ich, was das war. Aber der hat's hinbekommen. Der hat gerafft, was er machen muss, damit er eine Connection hat. Es gab auch hier Sachen, wo er selber zugegeben hat. So war das eigentlich nicht geplant. Ähm, Kevin Feige kam ja, glaube ich, aber auch relativ aus dem Nichts, oder? Der hat ja vorher auch nicht jetzt hier die obergroßen ähm, Oscar-Filme gemacht, meine ich. Es kann was werden, definitiv. Aber da musst du halt auch wirklich wissen, was du jetzt erzählen willst. Macht es denn wirklich Sinn, ein Universum im Jurassic-Franchise aufzubauen? Wenn du sagst, ja, dann musst du halt auch einen Grund dafür haben. Mach von mir aus Geschichten, ey, das wäre zum Beispiel was. Wenn doch die gesamte Welt inzwischen mit Sauriern auskommen muss, dann mach von mir aus Geschichten, äh, eine in Ägypten, eine in, in, in, äh, überall auf der Welt eben. Eins in Alaska, einmal eins in, in, keine Ahnung. Es gibt ja so viele geile Orte, wo, einfach, wo man einfach mal so einen Film äh, drehen könnte. Da ja, würde ich sagen, das würde ich gerne sehen, ey. Das würde ich gerne sehen. Ich finde es schade, dass Jurassic Park The Game nicht mehr Kanon ist. Wäre nett gewesen, wenn sie den Tylo auf den Moser losgelassen hätten. Ja, aber ich finde, nee, es sollten jetzt auch keine Spiele, die irgendwie die Story noch beeinflussen. Wenn, dann mach halt Spiele, die irgendwie parallel dazu spielen. Die kannst du immer noch Kanon sein lassen. Aber nichts, was du gezockt haben musst, um dann die Filme zu verstehen. Soweit kommt es noch. Ein Tarantino Universe. Ja, Tarantinos-Filme, äh, gibt es da ja nicht auch so eine, so eine Fantheorie, dass die irgendwo zusammengehören und connected sind? Nur so eine Grundidee halt. Es gibt echt viel, was man damit machen kann. Abseits von Wüsten zum Ausgraben und kanadischen Wäldern und so ein Kram. Ähm, das war so die News, über die wir jetzt eigentlich ziemlich lang schon gequatscht haben. Das, aber es reicht jetzt, glaube ich. Ja.